Und damit, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Battlefront Video. Heute spielen wir einmal Hero vs. Williams. Und heute einmal mit Maul. Und wahrscheinlich switchen wir nochmal zu Calloran. Und werden dann im weiteren Verlauf des Spiels sehen. Mal sehen, welche Seite gewinnen wird. Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg. <lacht> jo, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Die sind viel zu so gut. Ich versuche von der Seite mal zu kommen. Einfach hinten rum. Okay, den haben wir. Oh, oh, das war's. Okay, wir müssen weg. Oh, fuck, Lano hat mich doch geholt noch. Ah ne, das war Luke, tatsächlich. Ah gut, okay. Wir probieren mal eine Runde mit Boss kurz. Weil ich glaube, Boss ist da ganz gut. Und ein bisschen das Feld zu minen hier. Ich versuche alles mal unter der Brücke zu verteilen. Weil hier sind jetzt gerade die Fights am Laufen. Okay, okay, perfekt, perfekt, perfekt, gut, dass er mich hier geworfen hat, nice, nice, nice, der ist tot, der ist tot, der ist tot. Ich bin auch tot, aber ja, Perfekt, egal. Das hat's richtig gebracht. So, einmal. Ich glaube, mit Call werde ich auch nichts reißen, weil Jubarka einfach zu viel Auge macht. Jubarka ist schon wirklich ein sehr, sehr kranker Spieler hier. Ja, der Wookie, der holt alles hier. Oh, schade nicht hier hochgekommen. So, jetzt ist er tot, jetzt ist er so. Nein, was? Ja gut, er es gut gecarried, aber... Ciao. Ja komm, soll er schießen. Ja, ich glaube, er macht den Stun jetzt, dann bin ich tot. Muss weg. Ja, das war's komplett. Die wollen mich... Ja. Die... Ah, also wenn die nicht im Discord chillen, Leute... Das sind Leute, die im Discord fehlen, weil das ist weird, dass ein ganzer Squad äh, High-Level ist. So, haben euch gefreest. So, den haben wir. Versuche irgendwie mal ein bisschen mitzumischen hier unten. Oh! Bruder, es ist so krank. Was geht hier ab? Ey, ich hasse ihn, ich schwör's euch, Leute. Ja, Digga, er gibt noch einen Headshot, let's go. Ich kann vielleicht mal Sidious reinranten. Aber das war's dann auch. Es ist echt ein krasses Team, wir werden den komplett auseinandergenommen. Muss man ihn lassen. Die sind extrem gut. Mal reinpushen. Oh, tschüss. Oh, schnell weg vor King. Oh, hinter mir ist Chewbacca, ich bin weg, Jungs. Haut oh, rein. Ja, jetzt werde ich noch gefreeze, gestunt auch noch. Geil, Digga. Ja, mein Team ist schon geliefert, Digga. Also lohnt es sich überhaupt noch zu fighten? Ich glaube, die Runde kann ich jetzt schon wegschmeißen. Ja, okay, reicht jetzt auch, Leute. Ah, raus hier, Junge. So. Neuer Try. Ich würde sagen, wir gehen mit... Kylo Ren rein, probieren es so aus. Wenn er, wenn ich es nicht hinkriege mit Kylo Ren, change ich mal die Legenden, je nachdem, wie das Gameplay gerade ist. Aber je nachdem, was mein Team für einen Charakter braucht, was passe ich ein bisschen dem Team an, was, glaube ich, noch nicht mal da ist gerade. Aber äh, ja, perfekt. Jo, ja, Palpatine, Vader, perfekte Combo Und Kylo und Maul, auch gute Combo. Also, ich, ja, könnte gut sein. Na ja, gut, doch nicht. Da ist ein ja Level 574 drin. Ja, Yoda ist gefreezt. Sehr schön. Und ist jetzt auch tot. Ah, das ist es äh, nicht gerade dieser Dings gewesen. Okay, nice. immer. Immer? Läuft doch, würde ich sagen, Leute. Noch kein Tod in unser Und drei schon abgeschlachtet im gegnerischen Team. Also ich würde sagen, ja, die Runde läuft gut. Oha, wow, der war ganz schön schnell, Digga. Wo ist denn Hä? Hm? Habt ihr es gerade auch gesehen? Ich muss da mal kurz eine Wiederholung einschalten in Zeitlupe. Wo ist denn hin? ich mich gerade verguckt oder ist hier irgendwas lang gesprintet? Ist doof, mein Team. Ja, okay, der ist irgendwie oh der Ja, ja, ja, ja. Nein! Ey, Digga! Ja, einen habe ich gekillt. Wenigstens einen. Ja, habe ich noch. Hittet? Oh, oh, der dominiert mich gerade gut. Oh, oh, oh. Komm, komm. Meiner, meiner, meiner. Schade. Ah, ja, ich dachte, da ist einer. Gut, gewaistet gerade. Da kommt einer. Nice. Ich versuche mal ein paar andere Taktiken. Jetzt Hilfe! Ich muss, weg. ich weg. versuche um einfach hinter die Gegner zu pushen mit dem Shooter. Ist das ist belastend gerade. Okay, ich muss eins machen. Den hole ich mir Versuche Versuchen zu töten. Ja, das war's. Okay. Huch. Ist hier tot? Ja, er ist tot. Das ist halt geil mit Katrin. All-Arounder einer. Bester All-Arounder einfach. Leute! Oh, äh, in der Sekunde, wo die mich angreifen und ich einfach mal kurz wegrenne, äh, schnell weg. Ähm, könnt ihr mal gerne reinschreiben in die Kommentare, was wir noch machen können. wenn werden schon ein paar Challenges, irgendwas, keine Ahnung, only das und das und so weiter. Was, die haben uns schon eingeholt? Geht er nicht. Kann er nicht werden. Okay, die ganze nur Siss, man. Ständig wird was abgestaubt. Oh, fuck. Jetzt muss ich mal ganz schnell los. Ja, das war's komplett, das war's komplett, ich muss weg, ich muss weg, ja. An Solo, und GG, gut gemacht. Es sind noch schon wieder so zwei Krasse drin in dem Team. Die dominieren, äh, die holen uns gerade komplett weg. Ja, das Problem ist, mein Team ist jetzt, mein Team ist jetzt verstreut, wir spawnen alle unterschiedlich, sind nicht mehr zusammen. Jetzt könnte es wieder was werden, aber äh, der eine ist schon wieder tot, also das ist schwierig. Und die sind noch zu viel am Leben, ja, und sie noch. Ja, ich versuche den Han Solo jetzt mal zu killen, weil der nervt im Background. Ja, scheiße, falscher angesprungen. Ja, super, das hat nicht geklappt. Ich muss weg, kurz. Kurz noch mal eine Runde rum. Oh, Han Solo macht mich gerade fertig. Ah, aha, Okay, okay, okay. Nein, das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Ja. Han Solo wieder von oben noch mal raufgeschossen. Egal. Wir müssen ganz kurz noch in Vader rein, würde ich sagen. Anfang guter Start, aber zum Ende äh, scheißt das Team gerade ein bisschen rein. Zumindest wir alle. Das ist nicht die beste die ich hier sehe. Ihr rennt aber auch rein, Junge. Oh, jetzt steht immer der Digga. Du kriegst jetzt mal eine Abreibung. Und du auch. Der, ich hasse ihn. Oh, dich hole ich mir jetzt. Und Oh, den hole ich mir auch noch. Der Hintergrund-Backgrounder. Ich hau halt, halt ihn kurz den vom Hals frei. Den Luke. Oh, der ist tot, der ist tot. Oh, nee, doch nicht. Jetzt aber. Nice. Gut Team, gut Team. Schön zusammenleiten, würde ich sagen. Oh oh oh. Da kommt wer. Muss von ihn, ich muss ihn in den Background Ich muss ihn kurz. Ah, oh, fuck, das war dumm. Das war richtig dumm. Scheiße. Kann also er nicht. Komm mit Puppet ihn einmal rein da, das wird bestimmt lustig. Ich könnte dann solo so abfucken mit Perpetin, Außer er will mich richtig haben. Dann bin ich aber auch komplett tot. Nice, das klappt, das klappt, das klappt. Ja, das klappt auch nicht. Äh. Ah! Von hinten, Digga. Ich war nicht mehr. Oh nein, da shootet, shootet noch einer auf mich. Ja, das war's komplett. Digga, in den Level... Ey, ich bin gekränkt. Und wenn ich den jetzt einen ein runterschleiden kann... Was? Ja, perfekt, Digga. Ja. Die haben es auf jeden Fall gut gekontert. Oh. Also jetzt geht aber alles schief. Jetzt ist aber Schluss hier, Jungs. Das finde ich jetzt aber nicht mehr lustig. Was? Das. Ist... Wie hat er mich denn gerade durch. Ja, okay. War ich jetzt also nicht zu? Ich bin so verzweifelt, dass ich jetzt jede Sekunde die Legende switche hier. Geht ja gar nicht mehr. Das ist jetzt gerade ein bisschen nur Nein, was? Ernsthaft, jetzt? Alter, Leute. Was war das denn gerade? Ja, gut.